Einen wunderschönen guten Morgen. iPhones, die knipsen jetzt schon länger pro RAW-Fotos. Mit 48 Megapixeln aus dem 14 Pro. Ist es jetzt aber mal der Zeit, über den ganz praktischen Umgang mit diesen doch recht großen Fotodateien zu sprechen.